Ja, servus meine lieben Freunde aus Nah und Fern. Jetzt trennen uns nur noch wenige Stunden bis zum Start der österreichischen Bürgerinitiative morgen. Und ich bin extrem erfreut und glücklich über den Fortschritt, den wir bisher gemacht haben. Gemeinsam zum Grundeinkommen. Bis später. Wir sehen uns. Tschüss.